Salut, das ist Jill, ich bin Marco. Wir machen beide die Lehre als Polymechaniker bei Baumann Federn AG in Ermenschmiel. Wir zeigen dir jetzt, was wir machen. Tätigkeiten als Polymechaniker sind bohren, drehen und fräsen und Busse speziell auch noch Federn machen. Im ersten und zweiten Lehrjahr lernen wir Grundlagen in der Mechanik wie man Bankarbeiter macht, beispielsweise filen und sägen. Und dann lernt man Bohren, drehen und fräsen an der Maschine. Im dritten und im vierten Lehrjahr können wir die Abteilung wählen, wo wir arbeiten wollen. Dort können wir dann nachher mit Möglichkeit Federn herstellen. Das Spezielle am Standort der Schweiz ist, dass wir bei uns Maschinen herstellen und die dann nachher in die anderen Länder verschicken. Das Besondere in unserem Beruf ist, dass wir sehr genau arbeiten müssen. Bei uns muss die Qualität wirklich immer perfekt sein. Freude am Arbeiten macht man, dass man nach der Arbeit sehen kann, was man eigentlich aus einem Block Metall machen konnte. Gut an der Firma finde ich, dass im Team alle hilfsbereit sind und dass man uns untereinander gut versteht. Die Lehre empfehlen würde ich jemandem, der Freude an mechanik und technischen Zusammenhängen hat und gerne mit den Händen arbeitet. Wenn dir der Einblick gefallen hat, bewirb ich jetzt als Polymech bei Baumann.